Jetzt soll es aber losgehen. Ganz zum Ende der Fachtagung stellen wir noch mal die ganz Frage und fangen quasi ganz von vorne an zwischen Bildung und Bullshit Potenziale von Webvideo für die politische Bildungsarbeit. Ich möchte dann gerne vor allen Dingen die Leute hier vorstellen, die noch nicht da waren. Arne Busse zum Beispiel, Leiter Fachbereich Zielgruppenspezifische Angebote der Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen politischer Bildung und Medienpädagogik und an netzpolitischen Themen. Und deswegen natürlich an dieser Stelle auch besonders spannend. Die BBP ist ja einer der Akteure, die politische Bildungswebvideos auch beauftragen und veranstalten. Ähm, so, und dann tatsächlich, die anderen waren alle schon mal hier, oder? Lars Gresser auch schon mal? Nein, noch, noch nicht? Ach so, immerhin vor Ort, okay, das, das zählt nicht gut. Lars Gresser, Entschuldigung, Pressesprecher des Grimme-Instituts, ähm, arbeitet immer wieder halt mit Bewegtbild im Netz und ist auch selber Teil der Forschungs- und Medienbildungsaktivitäten dazu. Er ist zum Beispiel Teil dieses Projekts, das äh, politische Orientierung und Medienkritikfähigkeit von Jugendlichen untersucht, das, wir gestern Morgen, ähm, das gestern Morgen hier vorgestellt wurde, kann man sich im Stream nochmal angucken. Dann Lukas Schneider, Geschäftsführer der digitalen Kreativagentur Wilder. Ähm, arbeitet für Marken im Social Web und die Spannbreite ist wirklich sehr spannend. Es geht nämlich von Germany's Next Top Model hin zu Aktion Mensch. Also da können wir, glaube ich, heute einiges über Markenbildung im Web vielleicht nochmal abfragen. Und Professorin Judith Ackermann, Professorin für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Potsdam äh, forschen arbeitet viel zu Computerspielen oder hat vielleicht und Jugendliche im Social Web und hat ja auch, das ist quasi auch eine inhaltliche Klammer, den Einführungsvortrag gehalten dazu, wie Jugendliche im Web navigieren. so Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt einige von Ihnen mit den Augen rollen, ich muss mal eine ganz einfache Anfangsfrage stellen, weil wir jetzt zwei Tage über ähm, politische Bildung und Webvideos gesprochen haben und wenn man sich die ganzen Panels und Podiumsdiskussionen, und Vorträge angeguckt hat, ist sehr klar geworden, was Webvideos sind, also welche Formate es gibt, was die Akteure da momentan sind, wer das macht, wie man damit umgeht. Aber was ist denn eigentlich politische Bildung? Oder vielleicht, also weil ich das Gefühl habe, dass alle reden davon und mich, mich frage, ist das alle, also haben alle dieselbe Definition im Kopf oder hat da jeder vielleicht seine eigene? Was ist denn für Sie oder euch das Ziel von politischer Bildung? Also wenn man sagt, wir machen politische Bildung im Webvideo, was ist dann der Effekt? der damit eigentlich erzielt werden soll. Vielleicht, Arne, musst du mal anfangen? Ich fange mal mit der klassischen Definition an. Bei politischer Bildung geht es darum, Orientierungswissen Ist das über Politik zu vermitteln. Okay. Es geht um die Erlangung von Urteils- und Handlungsfähigkeit. Ich versuche das immer so zu beschreiben, das im Grunde genommen auch in gewisser Weise um eine Politisierung in dem Sinne geht, dass es darum geht, Menschen beizubringen, was das Politische in Themen ist, also das, was sozusagen verhandelbar ist, wo sie ihre eigenen Interessen entdecken, entwickeln und dann vor allem auch artikulieren sollen, ihre eigenen Stimmen hörbar machen sollen. Also es geht, wenn man so will, um eben politische Handlungsfähigkeit, gerade auch, das wäre jetzt so die Spezifität, meines ähm, Fachbereiches, gerade auch für Menschen, die sich vielleicht noch nicht so berechtigt oder ermächtigt fühlen, genau das zu tun. Bewegbildung ist für mich Befie ähm, Diskursbefähigung unter den Bedingungen der Algorithmisierung. <lacht> Aha, okay. Ich finde, es wurde alles schon gesagt. <lacht> Du wirst das nächste Mal als erstes gefragt, <lacht> wenn du mit dieser Antwort kommst. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, die Frage war ja eigentlich äh, als im Vorgespräch, äh, was ist ähm, äh, politische Bildung? Ich hätte jetzt immer aufgegriffen, was schon in den letzten zwei Tagen hier gesagt wurde. Äh, und zwar einmal ist politische Bildung äh, also kein Businessmodell in der freien Wirtschaft. Und ähm, äh, wichtig, das ist ja deswegen, ich das auf. Äh, äh, wichtig, aber selten sexy. Warum wichtig? Aber warum wichtig? Also wofür? Ähm, nee, ich glaube schon, dass ähm, Bewegt Bild ähm, einen unglaublichen ähm, äh, Impact für Menschen hat und ähm, wir darüber Dinge transportieren können, die weit darüber hinausgehen, welche, äh, welchen Concealer ich brauche. Welche was? Also, welchen Concealer, also Schminke. Okay. Also, es gibt, <lacht> ich, will sagen, ich will sagen, Bewegt Bild hat mehr Potenzial als nur... Ähm, äh, <lacht> äh, äh, als nur äh, Beauty-Tutorials zu geben. Okay. Was jetzt Beauty-Tutorials natürlich noch nicht ihre Berechtigung absprechen sollte. Ähm, also, ich habe auch in den zwei Tagen viel gelernt, dass politische Bildung eben nicht sexy genug ist und noch sexier werden muss, wobei ich gar nicht denke, dass politische Bildung äh, immer zu wenig Sexappeal hat. Also wir haben ja auch verschiedene ähm, Projekte kennengelernt, die es aber immer auch wieder zu finden oder auszugraben gilt, die vielleicht nicht direkt so sichtbar sind, aber wenn man dann von ihnen weiß, denkt man, boah, ist schon sexy. Ähm, und jetzt, vielleicht noch mal so aus meiner Perspektive heraus, würde ich ähm, auch das noch ein bisschen breiter fassen wollen. Also, das halt schon für mich am wichtigsten ist, ähm, eine Beteiligung zu kreieren, also das heißt, Hintergrundwissen zu vermitteln, was es mir dann auch ermöglicht, mich in Diskurse zu begeben und ähm, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, also auch Interaktionsplattformen zu haben, auf denen ich das artikulieren kann. Und was, äh, was kann da Webvideo, was keine andere Medienform kann? Also, warum ist das gerade ein wichtiges Thema? Ich würde einfach von hier zurückgehen. Ach so. Ja. Obwohl, nee, Lukas sollte anfangen, damit er dann nicht sagen kann, alles schon gesagt. Ich habe ja noch ein bisschen was zur Diskussion beigetragen. Mhm. Ähm, nee, ich glaube, das Tolle an Webvideo ist wirklich, dass wir ähm, äh, da eine ganz eigene Szene haben, die sich aufgebaut hat, die sich unterscheidet von ähm, linearen Medien, wie wir sie sonst kennen und ähm, wir da eine junge Zielgruppe erreichen mit Themen ähm, und Themen da am besten politische Bildung oder politische Inhalte, ähm, äh, wenn wir sie gut platzieren, auch ähm, am besten Fall zielgruppengerecht äh, an den Mann bringen können. Okay. Frau Ackermann? Äh, ja, mutig sein. Das heißt wie? Also, also würde ich sagen, ist wie, also das habe ich jetzt auch nochmal so mitgenommen, mutig sein. Also Leute auch dazu bringen, selbst Webvideos zu erstellen. Wir haben das in mehreren Vorträgen gehabt, die Grafiken aus der GYM-Studie, die immer wieder sagen, naja, aber die Jugendlichen machen es nicht, äh, machen es nicht von sich aus und wir haben es auch in einem Panel zu den Hasskommentaren fand ich sehr stark nochmal gesehen, was für Ängste mitunter auch ähm, vorherrschend sind, weshalb ähm, ganz viele Meinungen nicht sichtbar werden. Also der Appell von Lydia auch, den sie äh, genannt hat, also dass wir uns auch trauen müssen, Haltungen einzunehmen und diese auch in digitalen Kontexten zu vertreten, den würde ich gerne noch mal unterschreiben. Aber das klingt jetzt eher sozusagen, also zumindest nicht als für, warum ist jetzt Webvideo besonders gut, können wir auch sagen können ja gerne Podcasts machen, das ist dann vielleicht sogar nicht so gefährlich, weil langsameres Medium gibt es nicht so viel Hate. Also wir können ja auch gerne beides machen. Ne? Also Webvideo hat nee, natürlich aber die Frage ist jetzt mehr, sagen, warum mehr, mehr ähm, Reize oder mehr Sinne, die gleichermaßen angesprochen werden können und dadurch vielleicht nochmal eine größere Breite an Ausdrucksmöglichkeiten, die es hm. mit sich bringen kann. Und holt auch nochmal Menschen ganz anders ab, also als jetzt die Podcast-Community, die doch nochmal spezifizierter oder... Spezieller nochmal ist als jetzt wirklich Webvideo hat einfach so viele ähm, Formen, Formate, ganz unterschiedliche Personengruppen, die damit angesprochen werden, also vielleicht nochmal ein bisschen niedrigschwelliger als Einstieg. Aber wir also haben es ja auch häufig, dass dann später nochmal so eine Abkehr vom Webvideo hin wieder zum Podcast kommt, um irgendwie diese visuelle Ebene ein bisschen rauszunehmen. Also passiert ja. Aber das, also These ist sozusagen äh, Webvideo-Angebote sind niedrigschwellig in dem Sinne, dass man auch Menschen erreicht, die nicht sowieso schon sich mit dem Thema beschäftigt. Abholen in der Lebenswelt. Okay. Aber wenn ich noch kurz anhaken dürfte, also die Frage ist ja einfach nur, Web, wenn man es vergleichen würde, ist Web-Video das Massenmedium, in der, äh, also mhm. ist das TV und das erreicht einfach die meisten Leute mhm. und wenn ich dann äh, mit politischer Bildung viele Leute erreichen will, dann gibt mhm. es da kein anderes Medium, ähm, das die meisten Leute erreicht. Ist das für die BBP so? Also wir gehen dahin, weil da eh alle sind? Ja, natürlich ist erstmal die Begründung so ex negative. Es gibt einfach ganz, ganz viele Menschen, die lesen keine dicken Bücher, die besuchen keine zweitägigen Fachtagungen mit Judith Ackermann oder Seminare Ach, oder sowas, nicht? sondern die <lacht> halten sich halt ähm, in Web-Videowelten, im Internet auf. Und äh, erstmal ist dann unser Ansatz, sozusagen eine aufsuchende politische Bildung zu machen. Sozusagen, wir gehen dahin, wo die sowieso sind und versuchen im idealen Fall auch noch Formate anzubieten, die ihren Rezeptionsgewohnheiten, ihren Erwartungshaltungen entsprechen. Und das heißt, Reichweite ist da natürlich schon ein Thema, aber erstmal ist es einfach, die sind nicht woanders. Die ähm, interessieren sich nicht für andere Angebote oder nur sehr eingeschränkt oder wenn, dann sehr pragmatisch orientiert. Also ich muss morgen ein Referat machen für die Schule und wo finde ich denn mal schnell was bei der BPB. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch noch eine qualitative Beschreibungsebene, wo ich schon sagen würde, Video als Format bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten, die andere Formate eben nicht bieten. Also ich kann mit Bild arbeiten, ich kann mit Ton, Text, Sprache, ich kann mit Grafiken arbeiten, also ich kann sozusagen sehr multimodal arbeiten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich kann eben ganz anders nochmal Inhalte transportieren, als ich das eben in... Äh, schriftlichen Angeboten, Textangeboten oder auch eben nicht bewegt Bildangeboten machen kann. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu einfach, dass politische Bildung unsexy ist. Also wir, Du hast das eben gerade erwähnt, dass ich ähm, in der Tat mitarbeite bei diesem YouTube-Forschungsprojekt. Wir wissen eigentlich aus der Shell-Studie erstmal a, dass Jugendliche sich nach wie vor für Politik interessieren. Wir wissen aber auch b, dass sie ein anderes Politikverständnis haben. Ich glaube, Erwachsene verstehen Politik als das, was Politiker tun. Während Jugendliche hat ganz stark ähm, Politik jenseits der, der etablierten Partizipationsformen denken. Soll heißen, die denken das viel stärker in gesellschaftlichen Fragestellungen. Ähm, ich glaube, in diese Richtung müssen wir noch stärker denken. Soll heißen, dass... Politische Bildung ist, glaube ich, immer dann unsexy, wenn sie anfängt mit Institutionenlehre. Mir tut das selber im Herzen weh. Ich habe unter anderem auch Politikwissenschaft studiert. Und ja, ich finde es total hilfreich, wenn man weiß, wie Überhangmandate funktionieren und unser Wahlrecht, keine Frage. Aber ich glaube, davon muss man sich in der Tat frei machen. Ich glaube, dann kann politische Bildung auch ein Businessmodell werden. Mal ein bisschen konkreter ich glaube, dass in der Tat solche Formate wie auf Klo in hohem Maße von Jugendlichen als politische Bildung wahrgenommen werden. Während das, was zum Beispiel der Mirko Drotschmann tut, was ich toll finde, wo er eine relativ große Reichweite erzieht, das ist für mich eher sozusagen ein klassischer Ansatz davon, wie politische Bildung aussieht. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich da in anderen Formaten denken. Jenseits sozusagen unseres klassischen Politikverständnisses, unseres erwachsenen Politikverständnisses. Es kam ja immer mal wieder auf, dass äh, das gesagt wurde, dass also das darf, die Videos dürfen nicht konkret damit zu tun haben oder im Vordergrund, sondern was anderes sein oder politische. Bildung wird dann letztlich doch von denen gemacht, die gar keinen sozusagen Auftrag von Funk oder BBP oder wem auch immer haben. Das passiert so nebenbei. Aber wie, wie kann denn dann so in Zukunft, wenn man, also wenn das jetzt die Devise ist, eigentlich, sobald wir unsere Finger drin haben, ist es nicht mehr gut genug oder geht nicht mehr weit genug? Wie kann man das denn dann trotzdem, also wie schafft man ein Ökosystem, wo politische Bildung im web gefordert gefördert wird? Die Antwort darauf habe ich auch noch nicht. Aber ich muss zum Beispiel feststellen, dass, also ich finde, eins der großartigsten medienpädagogischen Bücher haben Johnny Häusler und Tanja Häusler geschrieben, Netzgemüse, Aufzucht und Pflege. Das ist das beste medienpädagogische Buch, das die Medienpädagogik nie geschrieben hat. Sozusagen, die sind medienpädagogisch tätig, glaube ich, ohne es zu wollen. Und ich glaube... Damit müssen, wir, damit müssen wir irgendwie klarkommen. So dass ich, das funktioniert, glaube ich, schon in einer gewissen Art und Weise, aber es lässt sich, glaube ich, mit unseren bisherigen Ansätzen irgendwie nicht so steuern, wie wir uns das wünschen würden. Nur um da noch mal kurz reinzukritschen. Ähm, heutige Zeit, äh, zeitgemäße politische Bildung ist längst nicht mehr institutionenkundlich verhaftet. Also, da ist über breite Anbieter glaube ich schon sehr wohl das Bewusstsein vorhanden, dass es nicht mehr reicht, einfach nur Wissen zu vermitteln. Ähm, nach dem Motto, wenn alle genug wissen, dann werden sie sich schon beteiligen. Sondern dass eben ähm, ganz viele andere Faktoren, motivationale, emotionale Faktoren, da eine Rolle spielen. Meinetwegen auch sozusagen das, was du gesellschaftliche Bildung genannt hast. Nichtsdestotrotz, müssen wir gleichzeitig beobachten, dass wenn junge Menschen ähm, Wissen haben wollen zu bestimmten Themen, egal was das ist, ob das Physik, Biologie oder Politik ist, sie als erstes in der Regel nach Webvideoangeboten äh, suchen, nach Tutorials und so weiter. Also es gibt offensichtlich das Bedürfnis, sich Dinge visuell vermitteln zu lassen. Ähm, und insofern würde ich jetzt auch die Institutionenkunde nicht völlig abschreiben, weil unser politisches System funktioniert nun mal in Institutionen und Politik ist ja in mehreren Dimensionen vorhanden und eine davon ist eben die Systemebene, die Ebene der Institutionen, die ja auch durchaus sozusagen signifikant über das Leben von Menschen mitbestimmen. Insofern würde ich jetzt nicht sofort sagen, das müssen die nicht wissen. Gleichzeitig ist dir absolut recht zu geben in deiner Beschreibung dessen, dass ähm, das politische Interesse absolut vorhanden ist, dass es uns aber extrem aus dem Blick gerät, wenn wir halt mit dieser Brille politisches System, politische Institutionen, also mit einem sehr engen Begriff von Politik, danach suchen. Wenn man dagegen einen weiteren Begriff anlegt, dann kommen vielleicht auch so Formate wie auf dem Klo, äh, auf Klo äh, in, in, in den Blick, das kann, will ich jetzt gar nicht ähm, am Beispiel festmachen, aber auf alle Fälle ist politisches Engagement und politisches Interesse dann sehr viel sichtbarer und sehr viel präsenter. Wir haben dazu auch mehrfach Studien gemacht und haben wirklich genau diese Feststellung auch empirisch untermauern können dass junge Menschen zum Beispiel die Frage, ob Müll getrennt wird, gar nicht als eine politische begreifen. Die Frage von Religion in unserer Gesellschaft auch gar nicht unbedingt als politische begreifen, sondern solche Fragen sehr schnell in den privaten Raum verweisen und sagen, das ist doch jeder Menschen Entscheidung, ob der Müll getrennt wird oder nicht. Ich würde gerne Lukas kurz fragen, weil es jetzt so ein bisschen darum geht, also gibt es die alten ehrwürdigen Namen im Bewegtbild oder ist das eher eine abschreckende Marke, die da da pappt. Jetzt machst du ja Markenbildung im Social Web. Ähm, ist dann also eher für dich, wäre ein Vorgang, dass man sagt, naja, das müssen halt die YouTuber, die eher erfolgreich sind. Vielleicht kann man die sozusagen ein bisschen dazu motivieren, zu dem Thema was zu machen. Oder siehst du die Chance, eine sexy, um dieses Wort, was jetzt sozusagen so ein Platzhalter ist, der gar nicht sexy bedeutet, ähm, Marke zu etablieren, die für politische Bildung steht oder die das auch transportiert? Ja, also die so die etablierten Stars im Webvideo sind ja auch schon lange nicht mehr sexy. Ähm, die sind ja auch schon etabliert alle. Ähm, und die muss man auch gar nicht mehr angehen. Ich glaube, damit tut man sich auch keinen Gefallen mehr, weil man denen dann irgendwo noch hinterherläuft und äh, ähm, da nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, dass, und das meinte ich auch so ein bisschen mit sexy, im Sinne von politische Bildung, was du auch gesagt hast, auf Klo ist ein ganz, ganz tolles Format. Ähm, aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass die Jugendlichen das mit politischer Bildung in Verbindung bringen. Was du ja auch gesagt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da irgendwie überlegen muss, wie bekommt man denn eine junge Marke, ein junges Branding hin, das eure Inhalte transportiert, bei dem da nicht draufsteht, unterstützt durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Weil da könnte ich mir einfach sehr, sehr schnell vorstellen, dass es abschreckt. Das Beispiel, was ich gesagt habe, auch im Vorgespräch ist schon gewesen. Wenn auf KLO ist ja letztendlich auch ein öffentlich-rechtliches Format. Da steht es aber auch nicht drauf gefördert von öffentlich-rechtlichen oder von ARD und ZDF, sondern da steht schön: Es ist eine Funkproduktion. Das ist eine relativ sexy Marke für mich auch persönlich. Finde ich. Ich glaube, heute wurde gesagt, das ist der einzige Raum, wo Funk gefeiert wird. Wir kommen gleich dazu. <lacht> aber mir gefällt, das und ich finde auch, dass das eine gute Marke ist, dass sie natürlich irgendwie viel, dass sie ein gutes Branding haben etc. Und ich glaube, da gibt es halt Potenzial, Inhalte, die euch wichtig sind, die in der politischen Bildung wichtig sind, ähm, einer Zielgruppe noch mal näher zu bringen, ohne wieder das große Fass aufzumachen. Ähm, wir müssen bestimmte Systeme erklären etc. Ich kann mir vorstellen, dass oft politische Bildung ist, weil wir das ähm, in unserer Erhebung tauchen die tatsächlich namentlich auf ähm, und ich möchte in der Tat auch von euch, dass ihr nach wie vor Institutionen, Institutionenlehre betreibt. Wie gesagt, ich finde es ist durchaus hilfreich zu wissen, was Überhangmandate sind und wie unser Wahlrechtssystem äh, funktioniert. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, wenn man das von, der, von einer jungen Zielgruppe her denkt und ich weiß auch, dass das nur eine ist, also wir haben ja heute bei, diesem, bei dem Hate Speech Panel, kam das ja irgendwie auch nochmal raus, äh, Hater sind halt häufig erwachsene Menschen sozusagen, es gibt da mehrere Zielgruppen und ich finde gerade so in medienpädagogischen Kontexten reden wir ganz schnell immer nur über junge Menschen. Ich, die, die Zeiten sind glaube ich vorbei, da müssen wir in der Tat irgendwie noch ein bisschen breiter denken. Gucke ich jetzt mal auf so eine, sozusagen so eine junge Zielgruppe, wollte ich nur mal darauf aufmerksam machen, dass vielleicht Politik tatsächlich da viel breiter verstanden werden muss. Und eigentlich möchte bitte auch, dass ihr nach wie vor diese komischen schwarzen Hefte rausbringt. Das ist... Ähm, <lacht> Also, ich finde, das gehört in der Tat so zum Pflichtprogramm. Ich glaube, in der Kür kann man da noch ein bisschen besser werden. Und ich finde, man muss vor allen Dingen ein anderes Verständnis dafür entwickeln, was, was Inhalt politischer Bildung sein könnte und was politisch wirksam ist, sozusagen. Ist es, Judith, ähm, von deiner Arbeit im, also darüber, wie Jugendliche im, im Netz navigieren, hilfreich, sozusagen, dann nochmal so ein Label zu haben, also einen Funk der BBP oder wie auch immer, da verschiedene Akteure jetzt noch Label etablieren könnten? Oder ist es eigentlich egal, ob da eine Institution dran steht oder hinderlich? Du meinst jetzt als eine Alternative zu, gefördert durch die BBB? Genau. <lacht> <Und> also. <lacht> Ähm, also, ich finde es tatsächlich ganz gut, sowas noch zu haben. Also, weil das ja auch dann, wenn ich jetzt ein Format erstmal rezipiere und das für mich gar nicht mit politischer Bildung in Verbindung steht, sondern ich finde es eben einfach nur spannend und äh, mich damit auseinandersetzen, dann komme ich vielleicht an den Punkt, wo ich dieses Logo am Ende entdecke und denke: hm, wieso? Was hat denn jetzt die Bundeszentrale für politische Bildung damit zu tun? Und, ähm, in dem Moment, wo ich irgendwie Fragen an mich selbst stelle, äh, wird ja so eine Suchhaltung generiert, wo ich mich dann auch wieder weiter informiere und wo die Hyperverlinkung doch ganz schön fruchtbar wird. Ja, aber da, da frage ich mich immer Nur so mal, mal kurz als Ergänzung: Wir müssen das kennzeichnen. Also es muss transparent sein, wenn wir irgendwas finanziell unterstützen, dass wir da drin sind. Ja. In welcher Form das dann geste geschieht, wie aufdringlich man ist und so weiter, darüber kann man sich dann sicherlich nochmal Gedanken machen. Aber es wäre jetzt nicht möglich, dass wir sozusagen so eine covered action oder ein covered brand, ein Secret hm. Brand entwickeln, ähm, mit dem wir politische Bildung ähm, an die Menschen im äh, World Wide ich, Web bringen. Also ich, ich wenn das jetzt sagt ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, einen Vorwurf zu machen, sondern sozusagen nur herauszufinden, äh, wie das Erleben von jungen Nutzerinnen und Nutzern ist. Wenn ja, sie diese Marke sehen. am Ende Und auftauchen, sehen die das nee, gar nicht da, mehr. Naja, nee, aber das ja, okay, <lacht> ja, 75%. Aus, das aber äh, Judith Ackermann, ich würde trotzdem mal fragen, dieses äh, am Ende, äh, zeige ich noch mal mein Logo, dann suchen die ich, ich frage mich immer, ist das eine erwachsene Wunschvorstellung, dass das so sein könnte oder ist das wirklich belegt? Also ich kann es nicht belegen. Jetzt, also ich habe keine Studien dazu gemacht, wie viele Leute gucken genau bis zum Ende und klicken dann welchen Link nochmal an. Und oft ist es ja auch noch nicht mal verlinkt, weil dann ist irgendwie schon wieder Sponsoring und dann wird es ja. schon wieder komplizierter. Also muss ich ja selber nochmal äh, googeln. Ähm, aber jetzt ist mir zumindest bei uns hier aufgefallen, dass wir doch äh, immer wieder zu dem Schluss gekommen sind, dass Funk am Ende des Logo bei den meisten äh, Formaten auch war, die wir dann äh, gestern Abend zum Beispiel uns angesehen haben. Ähm, weshalb ich schon denke, dass es funktioniert das zu haben. Also ich glaube nicht, dass das was ist, was, ähm, was vollständig übersehen wird. Also und wenn es nur durch Summe von, also wenn ich jetzt ein Format habe, jetzt sagen wir immer wieder auf Klo, aber zum Beispiel, okay. <lacht> ähm, und es dann auch immer wieder kommt, irgendwann wird es in meiner Wahrnehmung ähm, vorhanden sein. Ob, ob es jetzt zwingend da vorhanden sein muss, weiß ich nicht. Aber dieses allein, okay, dann informiere ich mich mal, was ist denn eigentlich Funk? Was gehört denn da irgendwie noch alles so dazu? Ähm, sind da vielleicht noch andere Formate, die interessant für mich sein könnten? Funktioniert ja mit BPB genauso. Macht die BPB irgendwie noch andere Webformate, die für mich interessant sein könnten? Weil, äh, weil diese beiden Namen jetzt immer wieder kommen. Wenn man das so ein bisschen anguckt, ist die äh, Schnittmenge zwischen dem, was Funk macht und dem, was BBP macht, relativ klein, um zu sagen, nicht vorhanden vielleicht sogar. Ähm, aber... Wenn man das hier sozusagen in der Tagung verfolgt hat, machen die eigentlich dasselbe. Stimmt natürlich sozusagen nur zu einem gewissen Anteil. Woran liegt das? Liegt das an der klassischen Trennung zwischen irgendwie Staat und ja. Medien? Nun gehört Funk ja zu der ersten Aufstellung dieses Panels, also sprich ist heute nicht auf dem Platz. Weiß ich, was die dazu sagen würden. Ich sehe schon große Schnittmengen. Also ich könnte jetzt eine Reihe von Kanälen von YouTubern und YouTuberinnen aufzählen, die wir beide ähm, sozusagen hatten, um es mal so zu formulieren. Es gibt auch Tuber, die wir, wenn man so will, mit aufgebaut haben, die dann von Funk unternommen, äh, übernommen worden sind. Grundsätzlich erfüllt Funk einen Grundfunkauftrag. Das heißt, die machen Information, Bildung und Unterhaltung. Und das sieht man auch äh, ganz klar in vielen äh, Formaten. Und da, wo es um Bildung geht. Ähm, gibt sicherlich viel Überschneidungen, also sowas wie Informa, was Jan Schippmann ja gestern hier vertreten hat, ähm, könnten wir theoretisch auch machen, ähm, bestimmte andere Formate auch. Ähm, nun hat Funk einfach 43 Millionen im Rücken, ähm, die haben wir nicht. Ähm, das heißt sozusagen, die Sexiness dieser Marke hat neben diesen wirklich geilen Namen natürlich auch einfach was mit Marktdurchdringung sozusagen vielleicht zu tun, Bekanntheit der Marke und so weiter. Ähm, und wenn wir, ich sage mal sowas wie... Ähm, Wish, ähm, nee, wie heißt es noch genau, das, das ähm, Mystery-Format, ähm, Wishlist. Wishlist, genau. Wenn wir Wishlist hätten machen können oder auch, auch Druck, diese Adaption von Scum, ähm, dann hätten wir vielleicht auch sozusagen eine höhere Sexiness, die dann wiederum auf die ähm, trockeneren äh, Formate abfärben könnte. Jetzt ich sagen alle immer... Nee. Ach so, nee, ich ich frage mich nur, weil ich habe das Gefühl, dass ja auch nicht alles von Funk jetzt so, also weil wir jetzt auch in so einem Funk... Positivity-Universum äh, <lacht> unterwegs sind. Äh, hat denn überhaupt irgendjemand noch diese Funk-App, die es auch mal gab? Eins, zwei, drei, Also vier. auf dem Telefon oder noch in Benutzung? Noch in Benutzung? Also das vielleicht auch nur noch mal so als ein Hinweis, dass Funk sich ja auch in sich selbst ziemlich transformiert hat, äh, dass, ähm, dass es jetzt an verschiedenen Stellen so gut funktioniert. Funktioniert jetzt nicht als also, das, die Idee, erstmal alle Jugendlichen jetzt in unsere App zu ziehen, und die sind jetzt alle nur noch bei uns, und wir sind jetzt irgendwie das YouTube 2 nur in cooler öffentlich-rechtlicher. Ja, wo wo das wir gerade dabei sind, es wurde ja auch jetzt mehrfach der Plan erwähnt mit der ARD-Mediathek, der europaweiten, also nicht ARD, sondern der europaweiten Mediathek öffentlich-rechtlicher Sinne. Was haltet ihr davon? Ist es also, andersrum gefragt? Wir sprechen über Webvideo. Und das ist, also Tarek Tesford hat heute gesagt, naja, Facebook ist eigentlich seine Lieblingsseite, aber generell sprechen wir eigentlich immer so, YouTube ist mitgemeint. Macht das überhaupt noch Sinn, über eine Alternative nachzudenken? Wenigstens als Instagram. Ja nein, dran? wir sprechen natürlich vor allem immer über YouTube. Ähm, aber wenn wir Webvideos sagen, meinen wir natürlich auch Instagram und, und Facebook. Ähm, tatsächlich haben wir als BPB ähm, sehr viel auf YouTube gemacht, eher weniger auf Facebook. Ähm, und ähm, auf Instagram faktisch nur als Begleitkanal. Ähm, ich finde es ist auf alle Fälle wichtig und richtig immer über Alternativen nachzudenken und nur um, ähm, sei es auch nur um hochzuhalten, dass es sie denn gibt und sei es nur gedanklich. Ähm, ich kann diesen Plan einer öffentlich-rechtlichen europaweiten Mediathek beziehungsweise ich habe mich jetzt noch mal belehren lassen und auch noch mal nachgelesen: Der Vorschlag geht ja tatsächlich eher in Richtung eines sozialen Webvideonetzwerkes. Ähm, ich kann den nicht, nicht wirklich beurteilen weil mir fehlt die Fachkompetenz, um zu beurteilen, ob man 50 Millionen wirklich sozusagen so ein Ding auf die Beine stellen kann mit einer entsprechenden Reichweite. Ich würde als erstes immer zu bedenken geben, dass der Grund, warum Menschen YouTube nutzen, nicht damit zu tun hat, dass sie da so geile Formate wie auf Klo oder anderes finden, sondern vor allem damit zu tun hat, dass sie dort Musik hören können und sehen können und auch in anderer Weise sozusagen Unterhaltungsformate. Und sei es nur irgendwie Free Kickers in Deutschland meines Wissens immer noch einer der Top 10 gerankten Kanäle. Also alles im Moment immer noch eins, ja, je nachdem, wie man es guckt. Das heißt, die Motivation, dahin zu gehen, hat eher weniger mit dem zu tun, was vermutlich in einem öffentlich-rechtlichen YouTube angeboten werden könnte. Also es müsste, wenn dann tatsächlich auch gelingen, eben ein Angebot zu gestalten, was in jeder Hinsicht attraktiv ist für junge Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen, dass YouTube, also wenn man jetzt irgendwie sagen will, man will sich neu aufladen als BPB, ähm, und deswegen meine ich auch am Anfang, dass man vielleicht nicht mehr auf diese etablierten YouTube-Stars setzen sollte und ich man mein, jetzt vielleicht versucht, Webvideo einfach mal neu zu sehen und zu sagen, wie können wir denn ähm, in den Instagram-Stories Leute oder unsere Inhalte transportieren mit... Sei das selbst oder sei das bei dann kreativen Talents. Also, ich sehe das immer nur bei Sophie Passmann, ähm, die das natürlich ganz toll macht. Ähm, und da ist natürlich ein riesiges Potenzial da. Und da ist, glaube ich, auch, sind auch die Leute noch oder die Creator noch nicht so versaut wie auf YouTube. Ähm, äh, was wenn ich was ich das genau so meinst du damit? Ah, also, da, es gibt schon, äh, das ist schon mittlerweile ein Millionenmarkt geworden. Mhm. Ähm, also da, da wird knallhart verhandelt. Die Leute kosten alle sehr, sehr viel Geld äh, und die sind sich ihrer Marktmacht, Marktmacht auch äh, durchaus bewusst. Ähm, die Leute dann noch für äh, äh, Bildung, für politische Bildung äh, zu interessieren, wenn da äh, dann moderat bezahlt wird, vielleicht nur, dann ist das Schwierig. Also, ich glaube, die Diskussion habt ihr auch immer wieder. Ich glaube, dass ihr mit den Leuten, mit denen ihr da zusammenarbeitet, sehr, sehr gutes Glück habt, dass die das auch so, dass die da so offen für sind und die doch tolle Sachen machen. Aber ich würde mir halt überlegen, ob man, oder ich würde mir wünschen, ob man das jetzt nicht noch auf andere Plattformen bringen kann, um da jetzt schneller neue Impulse zu setzen. Ja, kurz eine Bemerkung zu, zu den Kosten, zu den Finanzierungen. Also, tatsächlich ist es inzwischen Teil unseres Konzeptes, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die auch wirklich überzeugt davon sind, dass das gut und richtig ist. Und das schlägt sich dann auch in den Honoraren nieder. Als wir angefangen haben, sozusagen auch noch zu den Goldgräberzeiten von YouTube, ähm, wurden ja auch Mondpreise verlangt, die haben wir dann vielleicht anfangs auch gezahlt, so klassisch Businessmodell, man kauft sich in den Markt ein. Inzwischen ähm, ist uns ganz klar bewusst, dass Glaubwürdigkeit, Authentizität, ähm, die Botschaft, das Format muss zu den Menschen kommen. Ähm, passend, der es Host ist, sei es persönlich vor der Kamera oder auch einfach nur über seinen Kanal, dass das viel wichtiger ist als ähm, jetzt Reichweite, die man kaufen kann. Instagram halte ich, da stimme ich dir völlig zu, auch für eins der äh, interessantesten äh, Netzwerke ähm, der nächsten Zeit. Gleichzeitig stellt es natürlich für das, was wir bisher an Formaten und auch an Inhalten haben, eine extreme Herausforderung ähm, da, weil man da eben nur sozusagen in kurzen Schnipseln erzählen kann, auch wenn man dann vielleicht sozusagen längere Stories machen kann. Ähm, aber du hast vollkommen recht, es gibt da sehr interessante Formate. Also Mädelsabend zum Beispiel sozusagen finde ich persönlich unglaublich spannend und zeigt auch sozusagen, was man da, ähm, was man da machen kann. Ähm, das hat natürlich auch, und er würde auch einfach voraussetzen, dass wir auch noch mal Zeit für Entwicklung haben. Das ist so im täglichen Geschäft der politischen Bildung in politisch bewegten Zeiten immer so mehr und mehr das knappere Gut geworden. Aber tatsächlich ist das so eine, eines der Dinge, die wir uns immer wieder vornehmen, zumindest. Ähm, weil jetzt gesagt wurde, ne, also wir können nicht sozusagen so super viel bezahlen und ähm, die sind verdorben. Also was ich was, erstmal noch, was ich. Was ich was das bleibt ich, hängen, oder? Das, ja, das, das, das ist total catchy. Was ich gerade spannend fand, ist sozusagen, dass die Frage nach, der, nach einer neuen zu so richtigen Plattform sozusagen in der Frage einfach in die Bedeutungslosigkeit gewandert ist. Ich nehme das mal einfach so mit. Jetzt gibt es ja zwei Sachen, die, die eigentlich dazu führen können, dass man sagen kann, Webvideos mit politischer Bildung landen nicht in den YouTube-Trends. Einerseits, weil man sich halt nicht die ganz teuren, ganz weit vorne Leute leisten kann und andererseits, das ist hier im Laufe der Tage immer wieder erwähnt worden, es gibt halt sozusagen diese, diesen Algorithmus, der anscheinend emotionalen, äh, negativ emotionalen Content belohnt. Oh, äh, Echsenmenschen, hat jemand gesagt, äh, Robin Blase war es gestern, ist sozusagen das Running Gag. Die Frage ist... Ähm, man kommt also nicht ganz nach hoch, was, was ist denn eigentlich ein erfolgreiches Webvideo mit politischer Bildung? Also gibt es ja Kriterien? Also man kann natürlich auf, zu, auf der einen Seite sagen, Partizipation. Ne? Wenn, wenn ich Leute dazu ermutigt habe, da selber mitzumachen, dann ist quasi jeder Einzelne schon ein Gewinn. Aber wie ist das denn bei Webvideo, das auf Reichweite geht? Lohnt es da, in den kleinen oder mittelgroßen Nischen zu gehen? Aber habt ihr den Anspruch, in den YouTube-Trends zu äh, Ständig präsent zu sein? Also würd, ihr würdet euch bestimmt freuen, dass, <lacht> davon, nee, gehe ich, davon gehe ich aus, aber ist das, ich hätte es nicht gedacht, dass das der Anspruch der BPW ist, ähm, mit Formaten in den YouTube Trends zu sein. Ah ja, ich, äh, ich da <lacht> ja, das reicht schon. Nein, das wäre jetzt auch Quatsch, irgendwie zu sagen, dass das Reichweite irgendwie überhaupt kein Kriterium ist. Wir sind so ein bisschen auch versaut, insofern, als ähm, unser erstes großes Ding war YouTuber gegen Nazis. Im Grunde ein kampagnenartiges Format mit sieben YouTubern, was innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, drei Millionen Views äh, erreicht hat. Und da ist man natürlich irgendwie, sitzt man da und ist ziemlich baff. Wir hatten vorher im Fernsehbereich schon relativ viele Formate äh, gemacht, wo man dann auch so eine Quote von einer Million Fernsehzuschauer erreicht und so weiter. Das ist auch schon sozusagen für politische Bildung natürlich erstmal sensationell, aber wir sind ja nicht völlig bescheuert und wir wissen, dass sozusagen Quote äh, nicht gleich heißt, da hat sich jemand wirklich intensiv mit was beschäftigt. Da haben wir dann zwar auch schon noch mal nachgeguckt und haben dann schon festgestellt, dass also Unterhaltung und sich mit politischen Themen beschäftigen sich überhaupt nicht ausschließen. Ich habe... Ähm jetzt immer von YouTube als sozialem Netzwerk äh, gesprochen. und Das ist uns extrem wichtig. Für uns ist das nicht einfach nur eine Web-Video-Hosting- und Sharing-Plattform, sondern es ist eben auch ein soziales Netzwerk, wo insbesondere den Kommentarspalten auch für unsere Arbeit eine große Bedeutung zukommt. Das heißt, uns geht es immer darum, auch Diskurse zu eröffnen, vielleicht auch Kontroversen zu eröffnen zu den Themen, die dann in den Videos behandelt werden. Und da kann man dann schon hinsichtlich Erfolg ähm, relativ viel ablesen, wenn man dann eben die Zeit und ähm, die Mühe nicht scheut, da intensiver reinzugehen äh, und eben halt mal Inhaltsanalysen zu machen, zu clustern, zu gucken, was passiert da eigentlich. Und Das ist für uns schon wichtig zu gucken, haben die Menschen, die dieses Video geguckt haben, sich wirklich auch intensiver vielleicht damit beschäftigt. Äh, also wenn man so will, ist da, ist da ein bisschen was, was hängen geblieben. Da haben wir festgestellt, da sind wir teilweise wirklich sehr gut erfolgreich gewesen. Das ist auch der Grund, warum wir auf Community-Moderation inzwischen als integraler Bestandteil von allen Formaten großen Wert legen, also das auch immer sozusagen von Anfang an mitdenken und gucken, dass zumindest so irgendwie in den ersten Stunden, Tagen das präsent ist, dass auch Nachfragen gestellt werden können, dass wir vielleicht auch Anschlusskommunikation ermöglichen können über bbb.de oder was auch immer. Und ähm, das ist uns in, in, im letzten Jahr dann auch nochmal ein wichtigeres Anliegen äh, geworden, dass wir inzwischen auch gucken, dass wir die Webvideoformate anschlussfähig machen für Unterrichtskontexte. Das heißt, dass wir versuchen, Unterrichtsmaterialien zeitnah oder vielleicht auch mit ein bisschen Menge mehr Zeit zu entwickeln, die dann dem offensichtlich ja vorhandenen Bedürfnis oder Bedarf, solche Formate auch in den Unterricht zu integrieren, nachkommt und dann Lehrer auch einfach sozusagen sicherer machen in der Behandlung von ähm, solchen Formaten oder in, der, in, der, äh, in dem Nutzen solcher Formaten, so dass Sie eben ein Webvideo für fünf Minuten mal zeigen können. Das teasert ein Thema an, erhöht vielleicht auch nochmal mal einen Aufmerksamkeitspegel bei Schülerinnen und Schülern. Und dann haben Sie eben Unterrichtsmaterialien oder unterrichtsmethodische Unterrichtsvorschläge, mit denen Sie weiterarbeiten können. Es gibt ja durchaus politische Bildung, die in den YouTube-Trends auftauchen. Aber das, ist halt leider, sind, ja, das sind aber leider Bildungsangebote vom rechten Rand. Also das ist doch irgendwie die große Herausforderung äh, für uns Demokraten. Ich glaube, da können wir uns auf den Wir irgendwie einigen, dass offensichtlich extreme Inhalte da immer noch trennten. Das finde ich, das ist die große Herausforderung und das, sagen wir mal, ausgleichende Angebote. Der Robin Blase ähm, hat das im, ähm, in dem Interview, irgendwie auch gesagt, dass wir vor dieser Veranstaltung geführt haben, hier für unsere Studie, sagte, ja, da wird irgendwie niemand hingehen und wird irgendwie das Kita-Gesetz ähm, der, der SPD irgendwie highlighten, solche Angebote aus der politischen Mitte, die trennten halt nie, sondern dummerweise immer diejenigen vom Rand und vor allen Dingen vom rechten Rand, die landen genau in den Trends. Ich finde, das ist die große Herausforderung. Ja, aber das, das, liegt ja, das liegt ja nicht, also von dem, was ich jetzt gelernt habe letzten zwei tage scheint es ja nicht daran zu liegen, was man produziert, sondern dass die auf eine Art und Weise produziert werden, die der Algorithmus bevorzugt. Es gab, ich glaube, wir hatten das äh, im Gespräch schon mal, die Idee eines öffentlich-rechtlichen Algorithmus, also ist da auch die Frage, dass politische Bildung vielleicht für die Zukunft nicht nur beinhalten muss, äh, weiterhin gute Formate zu entwickeln, sondern auch, dass man einmal die großen Plattformen rangeht und die politisch unter Druck setzt? Ich weiß nicht, ob die Kraft der Bundeszentrale für politische Bildung dafür ausreicht, ähm, so aber ist ja eine breitere notwendig ist es auf jeden Fall. Also, ich will es mal so provokant formulieren: Sollten wir mal in die YouTube-Trends äh, geraten, dann ist das ja eher ein Ausweis, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. Weil so wie der, <lacht> der YouTube-Algorithmus aller Voraussicht nach funktioniert, und, und es gibt da ja inzwischen auch Einblicke von Programmierern, die große Feldstudien im Grunde genommen gemacht haben, ist das ja eher ein nachteiliger Ausweis. Ähm, also, so dass man sozusagen offensichtlich da ähm, ja, auf, auf Dinge gesetzt hat, die ähm, zu Unrecht ähm, bevorteilt werden in, in den Trends dann. Ähm es gibt ähm, im Auftrag des MDR eine Studie des Hans-Bredow-Instituts, die mal der Frage nachgegangen sind, wie könnte denn ein öffentlich rechtlicher Algorithmus aussehen? Also einer, der Vielfalt sichert, Pluralität sichert, herstellt und so weiter, der vielleicht auch transparent ist und so weiter. Das sind natürlich alles erstmal nur einfach ähm, theoretische Überlegungen, wissenschaftliche Überlegungen. Da ist noch kein Algorithmus sozusagen entwickelt und es gibt ja auch äh, in dem Sinne noch nicht die Plattform. Aber natürlich stellt sich diese Frage ganz klar, insbesondere für die öffentlichen rechtlichen, ähm, für ihre große großen web und natürlich stellt sich das vielleicht auch irgendwann für eine Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, wenn wir dann irgendwie überhaupt so etwas auf bpbde, also Empfehlungssysteme oder ähnliches äh, einsetzen würden, was wir derzeit überhaupt noch nicht tun, sondern uns eigentlich eher ähm, relativ stark raushalten aus, aus ähm, solchen Systemen. Aber das müsste man eben alles mitdenken, wenn man tatsächlich sozusagen über Alternativen nachdenkt. Ähm, das wäre dann der, sozusagen der Versuch auch einer Kritik und einer Konkurrenz. Aber jetzt einfach immer nur aufrecht zu erhalten, dass der Algorithmus ähm, oder die Algorithmen, es ist ja immer nicht nur einer, ähm, die Google, YouTube äh, etc. einsetzen, irgendwie schlecht sind. Ähm. Weiß ich nicht, ob das wirklich erfolgreich ist. Okay, ich will noch kurz eine Frage zum Thema stellen, dann äh, biegen wir wieder ab. Und zwar Lukas Schneider, ähm, der schon mal erklärt hat, ähm, als äh, jemand, der über, mit Marken im Netz arbeitet, geht es eigentlich immer darum, den Algorithmus auszutricksen. Also an ihm vorbeizukommen. Letztendlich also, die Frage: ne, jedes System, das ich erschaffe, wird es auch Menschen geben, die genau das versuchen, nämlich das durchzuspielen. Ist es überhaupt sinnvoll, über Algorithmen sozusagen in der Form nachzudenken, dass man sagt, brauchen wir eine Alternative oder ist es halt eh. Immer nur eine Frage der Zeit, bis dann der nächste kommt und den nächsten Menschen wieder ganz nach oben gebracht hat. Also ich glaube, wenn man die Frage stellt nach der Alternative von Algorithmen, dann ist es ja nicht eine Frage nach den Algorithmen, sondern auch nach einer Plattform letztendlich. Also da muss ich auch, wenn ich einen Algorithmus auf der Seite der BPB hätte, müsste ich auch genauso gehen sicherstellen, nee, das dass, die, dass die Leute überhaupt auf die bpb sein. Nee, das, nee, das meine ich gerade ähm, nicht. Ich meine, letztendlich genau genau. ich, meine, ich, meine, ich eher die Situation auf einer öffentlich zugänglichen Plattform, also nicht einem einzelnen Anbieter, wird ein anderer Algorithmus, also Extrembeispiel, YouTube wird verpflichtet, einen öffentlich-rechtlichen Algorithmus zu installieren und dann ist die Frage, macht das überhaupt Sinn, über sowas nachzudenken oder sagst du dann mit deiner Erfahrung, naja, das ist sowieso Quatsch, weil dann kommen Leute wie ich und sagen, wir spielen das jetzt durch und bringen das unser Zeug, egal was das dann ist, wieder ganz nach oben. Also ja, glaube ich schon. Ich glaube, es wird immer so sein, dass, ähm, also ich kann es nur aus Markensicht sehen, ich bin nicht in der Position zum Glück, dass ich da irgendwie rechte ähm, äh, Positionen in den äh, Trend bringen muss, sondern immer wirklich nur für Marken das ähm, mhm. versuchen muss oder so, äh, Content zu generieren. Und da machen wir das halt wirklich genauso. Das ist jetzt nicht, dass wir da äh, irgendwie Leute auch so über... Na, es gibt halt so ein paar kleinere Tricks, wie du es hinbekommst, dass die Leute wirklich... Ähm, äh, dass der Content in den ersten paar Minuten, in der ersten Stunde ähm, mehr angeklickt wird und dann relevanter erscheint. Und da glaube ich, dass es genauso dann, ähm, egal wie der Algorithmus sein würde, äh, ausgespielt werden kann. Okay. Ich habe nochmal nachgedacht und ich glaube, ich möchte mich <lacht> doch nochmal korrigieren. Okay. Ähm, ich glaube, man sollte da tatsächlich doch nochmal ähm, deutliche Kritik äußern. weil mir nochmal okay. bewusst geworden ist, wir wissen ganz deutlich, dass 90% aller auf YouTube hochgeladenen Videos nie angesehen werden. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal ein Angebot genutzt hat, was, glaube ich, YouTube Roulette heißt. Das ist eine Plattform, die versucht, einfach genau diese 90% Videos in meine Aufmerksamkeit zu bringen. Das heißt, ich gehe da drauf und dann werden mir sozusagen willkürlich zufällig Videos vorgeschlagen, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Und ich habe das mehrfach gemacht und das ist geil. Das ist einfach sensationell. <lacht> ähm, und ähm, von daher, glaube ich, sozusagen... Ähm, unter dem Gesichtspunkt Vielfalt, Kreativität, meinetwegen auch ähm, fröhliches Chaos, ist da einfach noch schon viel, viel mehr zu entdecken. Und deshalb lohnt es sich vielleicht auch noch nochmal, YouTube ähm, dahingehend zu beeinflussen, dass sie doch nochmal darüber nachdenken, mehr Alternativen anzubieten als diese ein, eine Trendmaschine sozusagen. Okay, das ist also noch eine große Baustelle. Ich würde jetzt gerne noch zu einem ganz anderen Thema kommen wollen, und zwar der Art und Weise, wie vor allen Dingen bekannte YouTuberInnen auf ihre Nutzer wirken. Und das also, ne, im Laufe der Tage hat man auch gelernt, also es geht, die, großer Gewinn ist immer, wenn die als authentisch wahrgenommen werden. Das heißt auch, dass die zu größeren Teilen ihre eigene Meinung mitbringen und auch präsentieren, weil sie gerade das authentisch macht. Ähm, und sich für mich das so zumindest ein kleines bisschen widerspricht, mit dem, äh, dass man, wenn man als politische Bildung jemanden dazu... Ermächtigen möchte, sich eine eigene Meinung zu bilden, dass, das, dass man vielleicht in Gefahr läuft, das zu übernehmen. Es wurde auch gesagt, dass also die Chancen da relativ hoch sind, dass wenn ich Fan von einer YouTuber oder YouTuberin bin, dass ich die Meinung dann sozusagen erstmal mitnehme. Und das ist genau die Frage, wie ihr das beurteilt, ist das letztlich vielleicht doch hilfreich, weil man vielleicht erstmal die Meinung übernimmt, aber darüber hinaus auch lernt, die zu reflektieren und dann zu einer eigenen zu kommen, also dass man sich an dem meinunghabenden YouTuber oder YouTuberinnen ein Beispiel nimmt und eine eigene entwickelt, oder läuft man da vielleicht doch in Gefahr, dass gerade diese authentizitierende Meinung einfach sozusagen als Schablone draufgepresst wird und man dann als jemand, der Auftraggeber ist, vor allen Dingen auch sozusagen bestimmte Meinungen fördert. Gibt's da Meinungen, Erkenntnisse, Bauchgefühle? Also ich bin ja kein Auftraggeber. In, in in dem sinne nee. Aber es ist ja schon was, was wir auch in Gesprächen mit YouTuberInnen mitbekommen, dass sie sich dann auch zurückhalten in Bezug auf zum Beispiel politische Meinungsäußerungen, weil sie sich der Verantwortung auch bewusst sind, die sie haben. Also weil natürlich die Nähe doch eine sehr große ist, die sie zu ihren Fans haben, eben dadurch, dass diese mit ihnen interagieren können und auch gesehen werden und auf sie reagiert wird. Und das war ja auch in den kleinen Studien, die ich gezeigt hatte, dass eben diese identitätsstiftenden Motive, ganz, ganz wichtig sind ähm, für die Betrachtung dieser Videos, ähm, also ja, ich denke schon, dass das passieren könnte, dass dann sich, man sich daran abarbeitet, an der Meinung, die man eben gezeigt bekommt, ähm, aber die wird halt nicht so oft gezeigt, weil man eben auch irgendwie Ängste hat, zu viel zu beeinflussen. Also was glaube ich auch in der, im, im Creators Panel ja auch nochmal vorkam, ähm, dass dann eben auch einige sich damit schwer tun, überhaupt politische Äußerungen zu tätigen oder sich an ähm, Formaten zu beteiligen, wo es um politische Meinungen geht. Ähm, ja, jetzt habe ich irgendwie so viele relativ Einschübe gemacht und komme nicht mehr zu einem Schluss. Aber ich glaube, ein bisschen was ist kleben geblieben ne, von dem, was ich gesagt habe. Oder magst du es nochmal zusammenfassen? Du kannst das immer so gut. Da kann ich nochmal <lacht> sagen, na, von, so habe ich es gemeint. Na, von, von dem, äh, von dem, was ich jetzt gehört habe, ist äh, also ist die Gefahr, die du ihr siehst, dass äh, YouTuberInnen gar nicht erst tätig werden, weil sie Angst davor haben. Und meine Frage zielt tatsächlich auf das auf den Rest ab, sozusagen der, der tätig wird, ob das eine Gefahr ist, weil der halt nicht politische Bildung macht, sondern seine Meinung aufpresst auf die jugendlichen Nutzerinnen und Nutzer. Ähm. Also, ich dürfte, ruhig, was das ist jetzt der Punkt, glaube ich, wo Arne rot werden muss. Ich finde da in der Tat leistet die Bundeszentrale schon ganz gute Arbeit. Also die sozusagen ein Webvideo als Schlüsselreiz irgendwie zu, äh, zu begreifen und tatsächlich äh, die Kommentarfelder... Breaking News Twitter? <lacht> <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich die... Ähm, die Kommentarfelder zu begleiten, also gezielt, wie, sie, wie wir das gemacht haben bei in Islam oder beim, beim Faktenfinder, finde ich großartig. Um das gleich wieder ein bisschen einzuholen, das Dumme ist nur, dass sich tatsächlich auch äh, politische Meinungsbildung ein bisschen wegbewegt dorthin. Also auch das wissen wir aus unserer Studie tatsächlich, dass Jugendliche sich immer häufiger zurückziehen in private Netzwerke, in WhatsApp, wo sie dann halt Videos teilen. Und wo sozusagen diese Möglichkeit vielleicht für Richtigstellung oder dergleichen ähm, nicht mehr da sind. Lukas, was würdest du da Ich will mal kurz den, äh, Was würdest du da empfehlen? Meine Kunden ziehen sich zurück und sind nicht mehr für mich zu erreichen. Was mache ich jetzt? <lacht> nee, äh, <lacht> ich habe äh, äh, gerade so gelacht, weil das ähm, natürlich eigentlich, was du beschrieben hast, für mich aus wirtschaftlicher Sicht natürlich so die Idealposition awesome, ist. oder? Die kaufen alles, was ich sage. Ja, also das ist ja wirklich so. also ja. Deswegen machen wir da ja auch Kampagnen, weil es genau darauf mhm. abzielt. Dass wir dann natürlich, wenn wir eine politische Bildung vermitteln wollen, eher dazu inspirieren wollen, dass die Leute sich ihre eigene Meinung machen, ist auf jeden Fall ein Problem und es ist, glaube ich, dann eine Konzeptionsfrage bei den Videos mhm. und wie man das macht. Das, da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber auch genauso bei der Auswahl der der, wie auch immer, also Creator, die das machen, weil man da die Richtigen finden muss. Und wenn es um diese politische Meinungsäußerung geht, ich glaube, das sind, ich weiß gar nicht, ob das nur ein YouTuber-Problem ist, ich glaube, das ist so allgemein ein Problem von Prominenten. Von Und das Testimonials ja eigentlich, oder? Bitte? Von Testimonials ja. Genau, eigentlich Genau, genau. Und es sind halt... Okay. Auch Schweige. <lacht> nicht der erste Name, an dem mir bei politischer Bildung einfällt, aber gut. Äh, ja, aber das sind ja alles mittlerweile auch Prominenten und das irgendwie das Prominenteste Beispiel von den YouTubern, die es mal versucht oder gemacht haben, ist halt Felix von der Laden, der in im jugendlichen Wahnsinn gesagt hat, ähm, man könnte ja die, äh, er findet die AfD ganz spannend ähm, und dem das halt, ich glaube, das ist vier, fünf Jahre her, ähm, dem das immer noch nachgetragen wird ähm, und ja es wird schon also jetzt gerade wieder also es kommt schon immer wieder hoch <lacht> <lacht> <lacht> und insofern kann ich das halt auch verstehen dass das ja. dass die dich da mit schwer tun und ja. dass das eine ganz ganz ähm, äh, diffizile Sache ist wie man das machen kann aber dann ist halt auch so die Frage ist denn also und ich glaube dass eben nicht politische Bildung ist ja wirklich nicht nur ähm, wen musst du wählen oder was musst du machen sondern über Dinge aufklären und mhm. wenn das dann ähm, die, die Zielrichtung ist dann muss man die Creator nicht auf solche Themen festlegen, wo sie sich auch irgendwie die Angst haben könnten, sich zu mit Anführungszeichen zu verhaspeln, sich auf eine Position festzulegen, ähm, sondern die eher mit ihren Videos dazu ermutigen, ähm, Themen aufzugreifen, die, äh, wo es dann eben diese Schmitt äh, Schnittmenge gibt. Dann ist es aber auch interessant, wenn dann gerade so Anstöße gegeben werden, wie zum Beispiel durch eine Anfrage von der BPB, ähm, dass ich oder diese Personen als Creator ähm, sich dann überlegen können, wie stehe ich denn eigentlich dazu? Also, das auch nochmal zu reflektieren. Ähm, wie viel politische Bildung ist denn irgendwie Teil oder wie viel von meiner eigen, eigentlichen Meinung teile ich denn mit meiner äh, Follower-Schar oder also, das, also mit sich auch nochmal in so einen Diskurs zu treten. Also, ich finde, das kann auch nochmal eine Welle lostreten. Und was wir auch immer nicht vergessen dürfen, sind dann Jugendliche als eigene KreatorInnen, also weil das, ne, wir sprechen halt immer jetzt ganz viel über äh, Super-InfluencerInnen, die wir uns schnappen müssen und dann läuft das mit der politischen Bildung. Aber ich würde auch noch mal eine Lanze dafür brechen wollen, was für schöne Formate einfach von Jugendlichen dann selbst entwickelt werden können, wenn wir da kleinere Workshops organisieren, die wir ja auch netterweise häufig gefördert bekommen. Und auch wenn die nicht die großen Klicks haben, können die ja wieder Anstoß für Folgeprojekte sein. Also es reicht ja dann schon, dass jemand das noch mal in einen anderen Raum trägt und andere Leute das sehen und sowas Ähnliches produzieren, was sie vielleicht gar nicht hochladen aus Datenschutzbedenken, weiß ich nicht, aber wo vielleicht trotzdem noch ganz viel an Anschluss, Kommunikation und Aktivität stattfindet, das wir nicht sehen. Damit kommen wir tatsächlich sozusagen schon zur Abschlussrunde. Das äh, ist fast schon die Antwort auf die letzte Frage, die ich stellen möchte. Und die äh, kommt daher, dass ihr jetzt alle immer auf Klo gesagt habt. So. Und jetzt ist ja ähm, eine, eine andere Sache, die ich auch sozusagen häufig hier gehört habe, ist immer diese Problematik, dass gerade in so algorithmenbasierten sozialen Netzwerken mit Trends die Versuchung naheliegt, wenn etwas gut funktioniert hat, dann machen wir noch mehr davon. So, und jetzt ist auf Klo ein super Format, ähm, das hoffentlich auch noch lange funktioniert. Aber die Frage, die man sich ja langfristig stellen muss, ist, wo kommt das Nächste auf Klo her? Und das würde ich jetzt gerne zum Schluss noch von dem hier wissen wollen. Ich warte erstmal. <lacht> Lass mich mal inspirieren vom Vorschlagsalgorithmus. Wie, wie erfolgreich ist er auf Klo? Wie viel? Äh, also. Wie viel? Wie viel ich glaub, äh, 200, 200 irgendwas Subscriber, oder? Instagram waren glaube ich 20.000, ne? Aber YouTube ja. Views waren, nee, Das waren Abonnenten. 115.000 Abonnenten. Es geht ja, es geht ja nicht, es geht ja. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage erfolgreich, meine ich ja nicht ja. die Abonnentenzahlen. Mir ist schon klar, dass es sagen sehr viel mehr Leute gibt, sondern es gibt ja hier sozusagen einen, einen Kreis von Menschen, die sich fachlich damit auskennen, die das als Beispiel nennen für gelungene und auch erfolgreiche politische Bildung. Ich glaube, das nächste auf Klo, das kommt auf Instagram. Also, sagen wir mal so, ich, einerseits verstehen wir, glaube ich, immer besser, wie YouTube funktioniert. Es gibt solche Ansätze, sozusagen äh, die Meinungsbildung zu moderieren. Wunderbar. Ich glaube, auf YouTube haben wir eine ungefähre Ahnung, wie das funktionieren könnte. Schwuppdiwupp verlagern sich aber äh, die Debatten <lacht> auf andere Plattformen. Ich glaube, das ist das Problem tatsächlich, dass man... In der Zukunft wird man nochmal neue Bewegbildformate für ganz andere Plattformen, die völlig anders funktionieren, äh, entwickeln müssen. Das ist, glaube ich, das Thema. Okay. Also ich, ich will mich da gar nicht so genau festlegen. Ich glaube nur, ähm, dass die Entstehungsbedingungen für gute Formate ganz, ganz viel mit ähm, kreativer Freiheit, mit Ausprobieren, mit auch erfolgreichem Scheitern äh, zu tun haben. Und dafür, glaube ich, müssen... Ähm, dann auch Strukturen geschaffen werden, wie zum Beispiel Funk, die sich ja auch gerade in letzter Zeit bemüht haben, auch noch mal jüngere Formate zu entwickeln oder zu hosten. Ich glaube nicht, dass man das sozusagen vom Reisbrett machen kann, sondern da ist YouTube dann tatsächlich teilweise immer noch so ein bisschen ein Biotop, in dem auch bestimmte Dinge einfach sich entwickeln können, weil es eben vom Grundprinzip her relativ einfach ist. Ich kann da Videos hochladen, und ähm, muss nicht sofort sozusagen mit einer Agentur im Rücken und mit jemandem, der das äh, SEO-Marketing macht und so weiter, äh, irgendwie die, die große Nummer äh, reißen. Ähm, aber es, um nochmal an, an den vorherigen Punkt anzuschließen, es braucht aber auch gleichzeitig, glaube ich, schon noch mal Menschen, die dann diese Tuber und Tuberinnen auch darauf aufmerksam machen, wie schnell sie eine große Verantwortung äh, erreichen können. Äh, und Das ist, glaube ich, gerade bei Jüngeren ähm, nicht immer so der Fall gewesen. Wir haben so in den letzten zwei Jahren einige sehr unschöne Beispiele, finde ich, wie er erlebt, wie eben YouTuber über inszenierte Beefs, über ähm, was auch immer irgendwie versucht haben, Reichweite um jeden Preis zu, zu generieren. Und da, glaube ich, braucht es dann schon sozusagen noch äh, eine echte authentische Community, und auch Netzwerke, die darauf aufmerksam machen, dass es auch anders geht und dass Reichweite vielleicht eben auch nicht, nicht alles ist. Also es geht mir jetzt nicht so sehr darum, das konkrete Format zu entwerfen, sondern die Frage zielt wirklich, was du auch gerade gesagt hast, darauf ab, wie gestalten wir das Ökosystem so, dass da so ein Ding wachsen kann, weil dass das jetzt nicht hier entworfen wird, das glaube ich ist auch ein Ergebnis, was man von hier mitnehmen kann. Und vielleicht auch noch, also meiner Ansicht nach gibt es abgesehen von Musikvideos nicht das eine Killerformat format auf, äh, auf YouTube, sondern es gibt ganz, ganz viele, sehr unterschiedliche, die alle ihre Berechtigung haben, die alle auch große Reichweiten haben. Also das, was, was ich jetzt sozusagen so in letzter Zeit an Jüngeren gesehen habe, Lidiro oder sowas, ich glaube auch bei Funk äh, aktuell gehustet, das ist einfach so ein bisschen sozusagen ein bisschen anarchisch, ein bisschen äh, feministisch, ein bisschen irgendwie Quatschkram und äh, ein anderer Kanal, dessen Name mir nicht, nicht, nicht einfällt, äh, Hey, irgendwas oder so. Ähm, ist auch so, der, der erzählt eigentlich nur von seinem letztendlich völlig langweiligen Leben, ähm, aber macht das in einer Anarchieform, die es <lacht> irgendwie zu Unterhaltsamkeitswerten äh, in Spitzenregionen führt. Also so irgendwie und gleichzeitig wird man auch ähm, dann wieder sozusagen sehr geskriptete, sehr ähm, formatierte, ästhetisch vollendete Formate finden. Ähm, also da ist, glaube ich, irgendwie sozusagen ganz viel Breite und ganz viel Luft nach oben. Ja, ich glaube auch, dass ähm, solche, äh, dass wir den nächsten oder das nächste Format oder den nächsten Creator, der sowas, der so ein, eine Personality hat, wie auch immer, dass wir den gar nicht äh, ähm, so jetzt hervorbringen können, sondern dass man den einfach nur gut scouten muss. Dass man schauen muss, wer bringt diese Leidenschaft mit und macht das aus eigenem Antrieb ähm, auf den Plattformen, ähm, weil es ja auch genauso erwachsen ist, dass da. Ähm, dass auf YouTube oder auf Instagram Leute selber etwas machen ähm, und nicht, weil ich denen sage, du musst das jetzt tun. Ja, naja, aber trotzdem ähm, die Frage, wie gestalten wir eine Gesellschaft so, dass sie sich dazu bemüßigt fühlen oder sagen, das zu machen oder nicht bei der ersten Widrigkeit aufgeben? Nee, naja, also ich glaube, dass wenn wir mittlerweile in dem Ökosystem ganz viele tolle Leute sehen, die tollen Content machen wie Finn kliman, dann bin ich auch immer neidisch, dass ich das nicht mache und versuche es manchmal. Und ich glaube, wenn dann tausend Leute es versuchen, dann ist einer dabei, der der Nächste... Fynn Klima, der nächste Lidiero ist, etc. Ähm, den muss man früh genug erkennen, den muss man früh genug irgendwie unterstützen. Ähm, da ist bestimmt Funk gefragt, da ist die BPB vielleicht gefragt, ähm, äh, um das so zu fördern, dass man äh, die Leute dann nicht formen kann, aber die unterstützen kann, ihren Weg zu gehen. Da machen wir so eine schöne Creators Residency, wo man sich dann bewerben kann und dann kriegt man irgendwie voll... Ja, na ja, so wie Artists in Residency, vielleicht gibt es schon. Das könnten wir sonst vielleicht noch machen, weil wir haben jetzt immerhin schon mal so erste Hinweise, wo die erfolgreichen politische Bildungsformate sind. Also es zeigt sich, dass sie ja auch Selbstläufer sein können, aber irgendwie noch nicht von Anfang an. Und vielleicht könnte so ein, ähm, ja, das könnte vielleicht, so eine Residency, könnte vielleicht so ein Support äh, zu Beginn sein. Also das machen ja auch nicht nur, ich meine, so ist Mediakraft auch entstanden. Es ist ein großes Talentförderungsnetzwerk gewesen. Die haben die Leute nicht erst geholt, als sie eine Million Abonnenten hatten. Die haben die von unten aufgebaut, die haben viel mit denen geredet. So machen das heutzutage natürlich Marken, die sich Influencer-Squads in Anführungszeichen aufbauen, mit denen sie zusammenarbeiten, die sie lange fördern. Eine Lidiro oder auch ein Simon Will von Funk waren vor zwei Jahren nicht bei den Reichweiten, die sie heute haben, sondern wurden dann wirklich irgendwie schon früh erkannt und gefördert. Und ich glaube, das ist schon äh, so der Weg, den man gehen muss. Man darf die Leute halt nicht alleine lassen, weil dann ist die Frustration ganz schnell da, dass sie aufhören. Also, Plattformen wechseln, Freiheiten schaffen, Partizipationsmöglichkeiten schaffen und äh, Verantwortung aufzeigen und beim Scouting unterstützen. Das ist das kurze fünf erfolgsrezept für den nächsten YouTube-Burner in der politischen Bewegbildung. Und damit äh, möchte ich das Panel gerne beschließen. Herr Gresser Herr Busse, Herr Schneider, Frau Gammant. Vielen Dank. Dass Sie hier waren und ähm, so viel dazu. Dankeschön. So, dann würde ich, äh, genau, Sie dürfen. Sie dürfen. Wir werden noch kurz ähm, den Tag und die Tagung beschließen. Ähm, ja, was bleibt zu sagen? Das waren zwei Tage Bewegtbildung. Bewegte Bewegtbildung. Bewegte Bewegtbildung, in der Tat. Ich fand es ganz spannend, dass äh, immer noch so viel offen ist. Das äh, ging mir auch so, weil auf der einen Seite kam immer wieder bei den Panels bei raus, wir sprechen ja immer noch über die Dinge, über die wir auch schon vor ein paar Jahren gesprochen haben, aber tatsächlich ähm, sind immer noch ganz viele Fragen unbeantwortet. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ähm, war ein Satz, der in unterschiedlichster Form immer wieder bei fast jedem Panel aufgetaucht ist und das war der, äh, politische Bildung ist kein Geschäftsmodell. Oder es ist kein Businessmodell. Das heißt, eigentlich geht es dann irgendwie doch immer so ein bisschen darum, wie kriegt man das hin, mit wenigen Mitteln coole politische Bildung zu machen? Und diese Frage, glaube ich, die ist auch nur in Teilen bislang beantwortet. Was ich ganz positiv finde, ist, weil es ja immer noch viele Menschen gibt, die sagen: sagen Ja, dieses Internet und vor allem dieses YouTube, da gibt es diese schlimmen Videos, das ist gar nicht so gut. Und also. Alleine bei der Vorbereitung, was ich für eine unfassbare Masse an äh, Bewegtbildnerinnen und Bildern gesehen habe, die da Zeug machen, was ganz cool ist und was man durchaus einfach mal vorzeigen kann, das fand, hat mich auch ganz positiv gestimmt. Damit würde ich sagen, treffen wir uns einfach in zwei Jahren wieder. <lacht> Wer weiß. <lacht> Haben dann. Das ist auch eine Geldfrage, ich. Genau. Das, das ist auch immer <lacht> alles eine Geldfrage. <lacht> ähm, aber... Auf jeden Fall eine lohnenswerte Tagung, wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in diesem Rahmen nochmal wiedersehen in zwei Jahren, dann diese offenen Fragen hoffentlich klären können. Nee, dann darüber sprechen, warum wir diese Fragen auch nicht mehr nicht stellen müssen. Oder auch da nicht klären können, sondern, ähm, genau, eine Sache noch, die Webseite zur Veranstaltung bewegtbildung.net hat zwei Dinge anzubieten, einerseits, kann man die Videos angucken, falls man hier im Hauptsaal einen Vortrag oder ein Podium verpasst hat, die werden dort alle erscheinen. Und andererseits freuen sich die Veranstalterinnen und Veranstalter über Feedback äh, auf allen Kanälen, die es so gibt, Facebook, Twitter, Twitter. Webseite. Ähm, genau, dann vielen Dank nochmal an Mediale Pfade und die Bundeszentrale für politische Bildung, die das alles möglich gemacht haben. Mein Name ist Markus Richter. Ich bin Theresa Sickert. Und das war's. Vielen Dank und auf Wiedersehen.